Ja, wir haben ja jetzt ähm, so eine Art Challenge, ne? hat der Lisa oder Kylie hat eine 1 ein Watt Challenge ausgerufen. Ne? Wie viel Licht kann man mit einem Watt machen und ähm, haben wir uns jetzt mal so Gedanken drum gemacht, hier Action for Free und meine Wenigkeit, wie wir denn alle gemeinsam zu denselben Werten kommen. Und ich weiß nicht, was haltet denn ihr davon, wenn man uns so ein, also jeder denselben Fotowiderstand sich besorgt. Dann in so einem Joghurtbecher ist das hier ne, und auf dem Deckel wird dann die, die Lampe oder die Lampen, je mehr hat da habt, ne, befestigt. Und mit dem Widerstandswert ah, haben wir dann Referenzwert und können dann tja, unsere Fähigkeiten wieder mal vergleichen. <lacht> ja. ja, sagt uns unsere Meinung mal dazu.